Und meine Kollegin Friederike Hofmann beobachtet für uns die Lage vor Ort. Ja, Der französische Verfassungsrat hat nun entschieden. Und zwar, dass Macrons Vorgehen rechtens war. Ja, hinter mir wurde heute den ganzen Tag getagt. Grundsätzlich ist die Reform verfassungsgemäß. Das heißt, das Renteneintrittsalter in Frankreich wird von 62 auf 64 Jahre nach dieser Entscheidung steigen. Es gibt dennoch sechs Punkte in dieser ganzen Rentenreform, die als nicht verfassungsgemäß deklariert wurden. Da geht es zum Beispiel um den sogenannten Seniorenindex. Dieser Seniorenindex ist eine Quote von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Unternehmen beschäftigen müssen. Ein weiterer Punkt ist einer, der von den Republikanern im Gesetzgebungsprozess im Senat eingebracht wurde, nämlich Vertrag von, ein unbefristeter Vertrag der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegeben werden muss. Der ist auch gekippt worden. Es sind also mehrere Punkte, an denen die Regierung auf jeden Fall nachbessern muss. Macrons Reformvorhaben waren ja sehr umstritten und sorgten für Unmut in der Bevölkerung. Was bedeutet das nun für die Stellung von Macron als Präsident? Macron hat heute oder beziehungsweise die Regierung hat bekannt gegeben, dass innerhalb von 48 Stunden der Präsident das Gesetz unterschreiben wird. Das heißt, das Gesetz wird kommen. Die Premierministerin hat heute gerade eben verkündet, dass es auf jeden Fall keine Gewinner und keine Verlierer dem Ganzen gibt. Allerdings ist es schon so, dass man da doch mit einem blauen Auge davon gekommen ist, weil so ein Widerstand in der Bevölkerung drei Monate lang das auf der Straße demonstriert wurde, das ist schon relativ heftig. Die Oppositionsparteien haben auch ganz klar gesagt, Marine Le Pen zum Beispiel, dass dass der Kampf noch nicht vorbei ist, dass der Kampf um die Rentenreform noch nicht vorbei ist. Jean-Luc Mélenchon, der ähm, Vorsitzende der Linken, hat auch gesagt, dass es ähm, weitergehen soll mit dem Protest. Also insofern ist das schon ein Sieg auf der einen Seite für die Rentenreform von Macron, aber es hat nichts daran geändert, dass es doch deutliche soziale Spannungen in diesem Land gibt und es natürlich auch eine Reform ist, die von 70 Prozent der Bevölkerung auch abgelehnt wird. Es sollte ja auch entschieden werden, ob ein Referendum zur Beibehaltung des Renteneintrittsalters von 62 Jahren angestoßen wird. Was, wie geht es jetzt damit dann weiter? Wird es dazu kommen? Also dieses, dieser Antrag auf ein Referendum ist auf jeden Fall abgewiesen worden. Da wurden gerade auch nochmal die Details erklärt. Es ähm, ist am 20. März eingereicht worden. Es war relativ schnell eingereicht worden von den linken Parteien und die haben heute auch schon am Morgen gesagt, dass es da auch gewisse juristische Probleme gab. Das war auch der Grund, weshalb gestern ein neues Referendum eingereicht wurde. Das heißt, dieselben Parlamentarier, die am 20. März diese Bitte um ein Referendum an den Verfassungsrat gegeben haben, haben nochmal nachgelegt. Das heißt, das jetzige Referendum ist abgelehnt worden, das heißt aber nicht, dass es nicht noch ein weiteres geben kann. Die Entscheidung wird am 3. Mai erwartet. Wenn es dazu kommen sollte, ist das allerdings ein sehr, sehr komplizierter Prozess. Das heißt, 5 Millionen Unterschriften müssen erstmal gesammelt werden, dann geht das nochmal durch die beiden Parlamentskammern, dann muss der Präsident auch nochmal entscheiden. Also wenn es dazu kommt, wird sich das auf jeden Fall noch sehr, sehr lange hinziehen. Und wie reagiert die Bevölkerung nun auf die Entscheidung heute? Die Entscheidung ist gerade eben erst bekannt geworden. Dennoch ist hier vor dem Rathaus ist zu einer spontanen Demo gekommen. Wir haben heute über den Tag immer wieder auch Demonstrationen erlebt. Also hier in Paris waren gerade junge Menschen unterwegs. Gestern war auch ein großer Protesttag. Für heute Abend sind mehr als 130 Versammlungen in ganz Frankreich angekündigt. Das könnten sicherlich auch noch mehr werden. Für morgen sind auch schon verschiedene Veranstaltungen geplant. Hier um den Verfassungsrat herum und in der Pariser Innenstadt herrscht in Teilen ein Demonstrationsverbot bis morgen früh. Die Sorge der Behörden ist, dass es doch zu Ausschreitungen kommen kann, wie es vor zwei Wochen auch passiert ist. Und deshalb versucht man hier das so zu, äh, zu lösen, indem man einen großen Sicherheitsradius gezogen hat. Allerdings hören wir beispielsweise auch aus Rennes, dass dort Jugendliche auch schon versprochen haben, dass sie die ganze Nacht in der Stadt demonstrieren werden. Also da muss man wirklich schauen, wie sich der Abend heute entwickelt, gerade nach dieser doch sehr bedeutenden Entscheidung für Frankreich. Ja, Vielen Dank, Friederike Hofmann, für diese aktuellen Informationen zur Entscheidung des Verfassungsrates. Danke nach Paris.